In diesem Video geht es um User Experience oder kurz UX. UX ist ein Begriff, den findet man heutzutage an ganz, ganz vielen Stellen. Ganz viele Firmen bewerben ihre Produkte auch mit, den, mit solchen Aussagen wie mein Produkt oder unser Produkt hat eine gute User Experience. Die Frage ist, was bedeutet eigentlich wirklich User Experience? Und sind diese Firmen oder haben diese Firmen tatsächlich, wenn sie solche Aussagen treffen, eigentlich recht? Schauen wir uns das Ganze etwas genauer an. User Experience betrachtet den gesamten Lebenszyklus eines Produktes. Und der gesamte Lebenszyklus eines Produktes ist relativ lang. Es geht ja schon mal los mit, wenn, mit dem Kauf des Produktes. Wenn Sie also ein Produkt kaufen, ist schon mal die Frage, wie kaufen Sie das Produkt? Es gibt ja bestimmte Firmen, meistens sind das Firmen, die etwas teurere Produkte verkaufen. Diese Firmen haben meistens auch entsprechende Stores, wo Sie reingehen können, in denen Sie können Sie die Produkte kaufen. Und die Produkte, die die Stores haben immer so einen, so einen ganz edlen Charakter. Das heißt, es ist immer sehr aufgeräumt, es sieht auf keinen Fall ramschig aus. Es gibt immer genügend Personal, was Ihnen auch gerne hilft. Das heißt, hier wird bereits beim Kauf versucht, sie positiv von dem Produkt bzw. von den Produkten, die dort vor Ort sind, zu überzeugen, ohne dass sie das Produkt vielleicht schon benutzt haben, einfach nur, weil sie da sind. Das ist also der erste Schritt, wo man User Experience bereits betrachten muss. Wie wird das Produkt an den Kunden gegeben, also wie wird es verkauft? Jetzt kann es natürlich auch sein, dass Sie das Produkt online kaufen. In dem Fall ist dann auch so ein bisschen die Frage, wie kommt das Produkt bei Ihnen an? Also es ist in irgendeinem äh, lieblosen Pappkarton verpackt oder es ist auch etwas hochwertiger verpackt. Allerdings hat man ein ähnliches Gefühl, auch wenn man mit dem Produkt dann, wenn man es frisch gekauft hat, nach Hause kommt. Dabei spricht man dann üblicherweise auch schon von der Unboxing-Experience. Wenn Sie also zu Hause angekommen sind und haben das Produkt bei sich auf dem Tisch, dann haben Sie ja noch das Produkt in der Verpackung und dann ist die Frage, wie ist denn diese Verpackung gestaltet? Können Sie das Produkt dort direkt rausnehmen? Wie fühlt es sich an? Ist die Verpackung hochwertig? Kommen Sie an alle Elemente, die direkt wichtig sind, sehr gut ran? Hat es vielleicht irgendwie geklappert oder ist irgendwas durch die Gegend gefallen? Das sind alles so Fragen, die hier eine Rolle spielen beim Thema Unboxing, also Auspacken des Produktes zu Hause bereits vor der ersten Benutzung. Der nächste Schritt ist dann tatsächlich die eigentliche Benutzung des Produktes. Wie fühlt sich also hauptsächlich erstmal die erste Benutzung an? Also werden Sie zum Beispiel von dem Produkt entsprechend unterstützt, um es das erste Mal zu benutzen? Gibt es vielleicht die, gleich die richtigen Hilfestellungen, damit Sie wissen, was Sie als erstes machen müssen, um das Produkt zum Laufen zu bekommen? Wenn ja, wie ist das gestaltet? Aber dann natürlich auch bei den folgenden Benutzungen ist es wichtig, dass Sie auch dabei entsprechend positive Erfahrungen haben. Das heißt, das Produkt sollte so funktionieren, wie Sie sich das vorstellen und es sollte Sie letztendlich auch so unterstützen, wie Sie sich das vorstellen. Jetzt kann es natürlich trotzdem mal dazu kommen, dass Sie mit dem Produkt nicht so ganz zufrieden sind aus irgendwelchen Gründen. Das kann vielleicht tatsächlich sein, dass das Produkt defekt ist oder dass Sie vielleicht auch tatsächlich was falsch gemacht haben und nicht ganz genau wissen, wie Sie damit umgehen sollen beziehungsweise, dass Ihnen vielleicht auch etwas nicht ganz klar ist. Dann ist hier an der Stelle auch die Frage, wie ist denn dann die Erfahrung? Also wo können Sie relativ schnell und zeitnah Hilfe herbekommen? Gibt es zum Beispiel eine gute Bedienungsanleitung, wenn möglich auch eine leicht verständliche und nicht einfach nur mit Google Translate übersetzte Bedienungsanleitung? Gibt es vielleicht genügend Informationen im Internet oder gibt es sogar eine Hotline, bei der Sie anrufen können und nachfragen können, wie Sie jetzt mit dieser Situation oder dem Problem umgehen die Hotline muss dann vielleicht auch mal einen Garantiefall bearbeiten. Dann ist auch die Frage, wie werden solche Fälle bearbeitet? Also ist es zum Beispiel so, dass Sie sagen, das Gerät ist kaputt, ich brauche einen Ersatz und Sie haben praktisch nächsten, am nächsten Tag das neue Gerät? Oder ist es eher viel komplizierter in der Form, dass Sie zum Beispiel ein sehr langes Formular ausfüllen müssen, das Produkt einschicken müssen und dann erfahren Sie erst vielleicht mehrere Wochen später, ob Sie jetzt einen Ersatz bekommen oder nicht oder ob Ihr Produkt vielleicht repariert werden konnte und so weiter. Und dann geht es schließlich noch darum, wie sieht es aus, wenn Sie das Produkt irgendwann fertig benutzt haben, also praktisch es entsorgen können. Wie, ist, äh, wie, wie können Sie dann vorgehen? Ist es so, dass Sie das Produkt zum Beispiel einfach entsorgen können, zum Beispiel weil Ihnen auch der Hersteller dort entsprechend was anbietet? Oder müssen Sie das Produkt kompliziert entsorgen, gegebenenfalls auch noch Entsorgungsgebühren dafür bezahlen? Das sind alles Aspekte und Fragen, die den gesamten Produktlebenszyklus abdecken und User Experience zielt jetzt darauf, diesen gesamten Produktlebenszyklus abzudecken. Das heißt, es geht wirklich darum, alle diese Bereiche des Produktlebenszykluses zu betrachten und dann für jeden dieser Bereiche für die Nutzerinnen und Nutzer in irgendeiner Form eine positive Erfahrung zu generieren. User Experience zielt also darauf ab, positive Erlebnisse und positive Emotionen bei den Nutzerinnen und Nutzerinnen hervorzurufen. Und das kann man eben, wie gerade gezeigt, an ganz, ganz vielen Stellen, die irgendwas mit dem Produkt zu tun haben. Und dabei geht es nicht nur um die Bedienung und Benutzung des Produktes für den eigentlichen Einsatzzweck, sondern noch um sehr viel mehr. Ganz wichtig, um positive Erlebnisse und positive Emotionen zu erzeugen, geht es nicht nur darum, die Erwartungshaltung der Nutzerinnen und Nutzer irgendwie gerade so zu erreichen, sondern es ist ganz wichtig, auch die Erwartungshaltung zu übertreffen. In irgendeiner Form also etwas mehr zu machen, als das, was die Nutzer standardmäßig von dem Produkt oder von der Firma jedenfalls erwarten würden. Bei solchen Dingen, die halt die Erwartung übertreffen, spricht man von die Leitern. Das sind also sogenannte Begeisterungsmerkmale, wo man also die Nutzerinnen und Nutzer über das Normale hinaus begeistern kann. User Experience muss man allerdings auch tatsächlich von anderen Dingen noch abgrenzen. Denn User Experience fokussiert sich immer auf den Lebenszyklus eines einzelnen Produktes. Wenn Sie letztendlich mehr betrachten wollen, also im Rahmen einer Firma zum Beispiel, dann geht es mehr um die sogenannte Customer Experience. Also da, da betrachtet man dann letztendlich nicht mehr nur die Erfahrungen von Nutzerinnen und Nutzer mit einem einzigen Produkt, sondern mit womöglich allen Produkten, die von einer Firma zur Verfügung gestellt oder hergestellt werden. Und es geht also hier um das gesamte Kunden-Anbieter-Verhältnis über meistens dann auch mehrere Produkte. Ganz wichtig, User Experience kann auch mit der Zeit tatsächlich verfliegen. Denn es ist ja so, wenn Sie Begeisterungsmerkmale in Ihr Produkt einbauen oder in die Art und Weise, wie Ihr Produkt zur Verfügung gestellt wird, dann wird das irgendwann von den Kunden erwartet, weil es ja vielleicht auch andere Hersteller ebenfalls haben. Dann kommen Sie irgendwann in diesen Bereich der, der, der Sättigung. Das heißt, Sie müssen sich dann darüber Gedanken machen, was kann ich als neueres Begeisterungsmerkmal hinzufügen, damit meine alten Begeisterungsmerkmale, die jetzt Basismerkmale geworden sind, dann doch wieder übertroffen werden. Ja dann ist es so, dass User Experience auch über tatsächliche Probleme mit dem Produkt hinwegtäuschen kann. Denn nicht jedes Produkt, was eine gute User Experience hat, hat auch automatisch direkt eine gute Usability. Da kann es unterschiedliche ähm, Bereiche geben. Warum das so ist, schauen wir uns das mit der Usability doch einfach nochmal etwas genauer an. Usability ist nämlich nicht an sich die User Experience, sondern sie ist nur ein Teil der User Experience. Ganz oft wird heutzutage Usability und User Experience wird in irgendeiner Form gleichgesetzt. Das ist aber ein Trugschluss. Wie wir gerade gesehen haben, User Experience betrachtet ja den gesamten Produktlebenszyklus mit all seinen Facetten. Usability hingegen fokussiert sich ausschließlich auf die Benutzung des Produktes. Das heißt, welche Aufgaben kann ich mit diesem Produkt machen, wie gut unterstützt mich das Produkt bei diesen Aufgaben und wie zufrieden bin ich mit der eigentlichen Nutzung des Produkts. Und damit unterscheiden die beiden sich ganz klar. Es ist natürlich so, dass Usability für die User Experience in irgendeiner Form zuträglich ist. Das heißt, je besser ich letztendlich das Produkt einsetzen kann, wofür ich es auch immer einsetzen möchte, umso besser ist sicherlich auch meine User Experience. Aber Usability macht eben nicht alleine User Experience aus. Usability und User Experience können sich tatsächlich sogar etwas widersprechen. Es ist also so, dass äh, manche Sachen, die eine gute User Experience haben, dann nicht automatisch eine gute Usability haben. Das beste Beispiel, was oft äh, da genannt wird, ist die Benutzung von Touchscreens. Heutzutage die ganzen Smartphones oder auch sehr viele technische Geräte haben Touchscreens und äh, die Bedienung von Touchscreens mit so Pinch-Zoom-Gesten und diesem Scrolling, um, um, also mit so Wischen zum Scrollen und so weiter, das äh, fühlt sich modern an, das fühlt sich hip an in irgendeiner Form. Das ist einfach eine tolle Erfahrung, das zu machen. Aber... Scrolling mit dieser Wischgeste ist deutlich ineffizienter als das Scrollen zum Beispiel mit einem Scrollbalken, mit dem man viel schneller weiter nach unten kommen würde. Das ist Ihnen vielleicht dann auch schon mal so gegangen, dass Sie sich manchmal gedacht haben, Mensch, jetzt muss ich hier aber oft wischen. Da stellt man fest, nicht immer sind bestimmte Gesten die richtigen Gesten, um auch die Charakteristiken von Usability, sowas wie Effizienz oder Effektivität, wirklich gut zu erreichen. Demnach Kleiner Konflikt zwischen Usability und User Experience. Und damit kommen wir auch schon zur Übung, die zu diesem Video gehört. Machen Sie sich doch bitte einfach mal Gedanken über die User Experience Ihres letzten gekauften Produktes. Welches Produkt haben Sie gekauft? Wie haben Sie es gekauft? Wie war es, als Sie das Produkt dann irgendwann ausgepackt haben? Wie hat sich das Ganze angefühlt? und wie war dann die Erstbenutzung des Produktes und wie setzen Sie das Produkt vielleicht heute noch ein oder musste das Produkt bereits entsorgt werden, ähm, wie ist der aktuelle Stand mit dem Produkt und dann vergleichen Sie doch einfach mal, welche Bereiche von diesem gesamten Produkt umfassen jetzt die Usability, also die reine Nutzung des Produktes und was finden Sie daran vielleicht gut und was nicht so gut. Vielleicht beziehen Sie es auch schon auf die Begriffe Effektivität, Effizienz und äh, Zufriedenheit, die ja bei Usability eine große Rolle spielen und dann betrachten Sie auch, was ist denn jetzt eigentlich bei dem gesamten Produkt die User Experience gewesen? Und wenn ja, wie hat sie sich genau dargestellt? Vielleicht gibt es ja sogar schon einen Garantiefall, den Sie hatten. Vielleicht können Sie auch dazu etwas sagen, wie gut lief das ab und wo hatten Sie vielleicht eher negative Erfahrungen. Und damit bin ich mit diesem Video auch am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich schon auf das nächste Video. Bis dann!